Hey, hey, Oliver schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video ja, möchte ich mit dir sieben Tipps teilen, wie du ja, zum besseren Networker wirst. Der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist: Visualisiere dein Ziel. Ich ähm, schreibe es gerade mal hier mit: Visualisiere dein Ziel. Also visualisiere das, was du erreichen möchtest und ähm, das ist jetzt kein ähm, Geheimnis, ja, sondern ähm, das kenne ich schon viele, viele Jahre, ähm, wird in vielen Erfolgsratgebern immer wieder dazu geraten, sein Ziel zu visualisieren, als bereits erreicht. Ähm, ich wusste das theoretisch auch viele, viele Jahre, habe das aber in der Praxis ähm, ja eher selten angewendet und sei, dass ich es seit drei Jahren konsequent nahezu täglich tue, immer ähm, morgens, nachdem ich aufstehe und wenn ich mal kurze Pausen habe, einfach kurz ähm, visualisieren, was ich in meinem Leben noch erreichen will und stell es mir dann als erreicht vor, haben sich meine Ergebnisse deutlich verbessert und das ist ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall mit ans Herz legen würde, das ebenfalls tun, teste es für dich selbst aus und du wirst merken, wie es dein Leben einfach bereichert. Dann zweitens fokussiere dich auf die wichtigen, ähm, auf die wichtigen Dinge ja im Network Marketing. Oder ich schreibe hier einfach mal Fokus und es sind im Prinzip drei Dinge, auf die du ähm, achten musst oder beziehungsweise drei Dinge, die du ja immer wieder tun solltest. Das ist der der erste Punkt ist ähm, ja neue Kunden gewinnen. Auch das sollte kein Geheimnis sein. Ähm, dann neue Vertriebspartner gewinnen. Ich mache jetzt einfach mal hier neue VP. Also neue Vertriebspartner gewinnen. Und dann diesen neuen Vertriebspartner äh, ja, schreiben wir hier schulen bzw. ihnen einfach zeigen, wie es funktioniert. Und auf diese drei Dinge solltest du dich immer und immer wieder konzentrieren und alles andere, wenn möglich eliminieren also versuch so wenig wie möglich zeit mit anderen dingen zu verbringen und dann wirst du deutlich bessere ergebnisse erzielen in der praxis sieht es so aus ähm, will ich auch kein hehl draus machen dass ähm, ja, die meisten menschen ja, in Network Marketing die kein Geld verdienen sich genau nicht auf diese drei Dinge konzentrieren obwohl es so logisch ist obwohl es so klar ist machen sie genau diese drei Dinge nicht es werden Tabellen erstellt es wird man es wird trainiert ja ähm, Training ähm, auch hier mal so ein kleiner ähm, Exkurs dazu Training ist super wichtig ja aber Training bringt dir nichts wenn du nicht äh, ja zum Wettkampf gehst. Ja, das heißt, Training ohne Praxis ist ja eigentlich nur Zeitverschwendung. Ja, deswegen, wenn du im Network Marketing erfolgreich sein willst, trainiere natürlich, aber am besten trainiere in der Praxis, trainiere direkt beim Kunden. Der dritte Tipp, den ich dir ja mitgeben kann, das bezieht sich auf Nummer zwei. Mach diese drei Aktivitäten einmal 90 Tage am Stück und wenn diese 90 Tage am Stück vorbei sind, fang einfach wieder von vorne an. Und so machst du es eigentlich am besten immer wieder. Ja, Warum diese 90 Tage? Es gibt verschiedene ähm, Studien bzw. Be verschiedene ja ähm, ja, Aussagen auch von Leuten aus der Wissenschaft, die sagen, die einen sagen, man braucht 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu, ähm, zu installieren, andere wiederum sagen, man braucht 60 Tage, 90 Tage, manche sagen sogar, es gibt Studien, die dann bei manchen sogar bis zu einem Jahr gehen, ja, wo, wo es dauert, eine neue Gewohnheit zu installieren und ähm, natürlich ist das hier jetzt keine Gewohnheit so an sich, aber es ist etwas, wo du dich drauf ähm, schulen kannst, dass du dich dass du tagtäglich nur diese Dinge wirklich auch konsequent umsetzt. Und das sind natürlich die Dinge, die dein Geschäft zum Wachsen bringen. Wenn du wirklich vorhast, ein Top-Networker zu werden, dann ist es unabdingbar, dass du dich auf diese Dinge konzentrierst, und zwar so lange, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind, ähm, Ja und dass du es einfach ja, tagtäglich dann auch tust. Deswegen diese 90 Tage und am besten einfach dann nach den 90 Tagen die nächsten 90 Tage und so weiter. Der vierte Tipp ist, lerne Nein zu sagen nein ähm, zu Zeitdieben, nein zu aktivitäten die ähm, die nicht zum ziel führen aber auch nein ja und ich weiß da mache ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen unbeliebt nein zu teampartnern die nicht dazu beitragen das ziel zu erreichen ähm, ich weiß nicht warum das so ist aber in network marketing ist auch oft so dass ähm, ja dass man das vertriebspartner meinen dass Ihnen jemand etwas schuldig ist und dass man ähm, dankbar sein muss, dass die Menschen im Team sind. Nicht falsch verstehen, ich bin für jeden Teampartner, den ich jemals in meinem Leben gesponsert habe, mehr als dankbar. Und ich habe jeden gern in meinem Team. Und ich meine das, was ich jetzt sage, auch nicht auf persönlicher Ebene, aber letzten Endes ist Network Marketing auch ein ein Unternehmen. Ja? Du baust ja Network Marketing als dein Unternehmen auf und es ist ein Business und in der freien Wirtschaft ja, würde niemand ja, eine Person einstellen, die ähm, ja, beim Vorstellungsgespräch sagt, also ähm, mal angenommen, du suchst eine Person für dein Sekretariat. Ja, von morgen zum 8 bis abends um 5. So, und wenn jetzt jemand zu dir ins Vorstellungsgespräch kommt und sagt, naja, ich kann aber erst von 11 Uhr arbeiten und dann maximal bis 15 Uhr, dann wirst du die Person nicht einstellen. So, und im Network Marketing haben wir diese Vorgaben natürlich nicht, aber trotz alledem musst du ja für dich wissen, ob die Person eine Säule in deinem Geschäft ist oder nicht. Und du hast ja deine Ziele. Und wenn du deine Ziele hast, dann musst du deine Zeit halt eben auch auf die Menschen konzentrieren, die Gemeinsam mit dir dieses Ziel teilen, die ihr Ziel erreichen wollen, was aber auch zu deinem Ziel passt. Und wenn halt Menschen, ich sag mal, bei sich bei dir einschreiben, dann drei Monate nichts machen, dann die Fragen vom Anfang immer wieder wiederholen, dann zeigst du es ihnen nochmal, dann machen sie wieder drei Monate nichts, dann kommen sie wieder und haben natürlich wieder die Fragen, weil in drei Monaten vergisst man das Ganze, wenn man nicht aktiv wird, ist logisch. Dann musst du halt auch irgendwann sagen, du hör zu, Du nimmst das Ganze wohl nicht ernst genug. Von daher, ich helfe dir gerne weiter, aber erst ab dem Zeitpunkt, wo du dann halt bereit bist, auch die notwendige Leistung zu bringen. Und ich weiß, es hört sich jetzt richtig blöd an, ist aber so. Wir sind letzten Endes auch Unternehmer, ja. Du bist, wenn du Network Marketing betreibst, Unternehmer. Das heißt nicht, dass man die Menschen nicht gerne haben kann. Ich, ich, ich mag jeden Einzelnen in meinem team ich mag jeden einzelnen den ich jemals gesponsert habe das ist überhaupt keine frage aber du musst deine zeit einfach auf die menschen fokussieren mit denen du vorankommst wenn du 10.000 euro im monat verdienen willst dann musst du dich eben auf die menschen auch konzentrieren mit denen du die 10.000 euro im monat verdienen kannst es nützt dir nichts wenn du dich auf andere menschen konzentrierst die nix die die vielleicht nicht in deinem team arbeiten ja die nicht die in deinem team eingeschrieben sind aber keine Aktivitäten bringen. Das bringt dich deinem Ziel nicht weiter und da ist es dann halt eine Entscheidung für dich, die du dann halt treffen musst, für wen du deine Zeit investierst. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht dann zu einem späteren Zeitpunkt auch zu den Personen werden können. Diese Chance musst du halt auch jedem lassen, aber äh, fokussiere dich immer auf die Menschen, die dir dabei helfen, deine Ziele auch zu erreichen. Fünfter Tipp und der ist äh, so eine der, der schließt sich eigentlich an den Tipp Nummer vier an ähm, wertschätze deine Zeit achte deine Zeit deine Zeit ist einfach wertvoll ja und ähm, ich schreibe jetzt hier mal kurzes Stichwort Zeit ähm, habe ich eben im Prinzip schon alles dazu gesagt du hast nur 24 Stunden am Tag und da musst du auch sehr sorgfältig ähm, überprüfen für wen du diese Zeit dann auch zur Verfügung stellst und wo du bereit bist deine Zeit zu investieren, ja, weil wenn du deine Zeit nicht achtest und wenn du nicht sehr sorgfältig auf deine mit deiner Zeit umgehst, dann werden dich einfach unbewusst andere Menschen im Schlag nehmen und du das, dir wird gar nicht auffallen, dann ist der ganze Tag vorbei und du bist keinen Schritt weiter gekommen. Also auch hier drauf achten. Dann, wenn du Hilfe brauchst, dann frag danach, ja. Frag deine Ablein, frag deinen Sponsor, frag deine Teampartner. Ähm, geh, sag konkret, was das Problem ist und hol dir dann auch die Hilfe. Das spart dir nicht nur Zeit, ähm, ja, sondern ist auch die Abkürzung schlechthin, weil du von den Erfahrungen anderer profitierst, die vielleicht schon viel länger in dem Bereich oder in der Branche tätig sind als du. Und dann der letzte Tipp, sei dankbar. Sei dankbar für all das, was du in deinem Leben hast und was du machen darfst, ja, was du machen kannst. Es gibt viele Menschen, die können vielleicht diesen Beruf, diesen wunderschönen Beruf gar nicht ausüben, weil sie ähm, ja, gesundheitlich so angeschlagen sind, dass sie gar nicht ähm, die Chance haben, neue Kunden zu gewinnen, neue Vertriebspartner zu generieren, äh, zu gewinnen, ja, ähm, diese zu schulen oder ja, sei einfach dankbar für die Dinge, die du in deinem Leben auch tun kannst. Und ähm, ja, Dankbarkeit ist eine der stärksten Kräfte, und du wirst selbst für dich feststellen, wenn du dir tagtäglich darüber bewusst wirst, für was du alles dankbar sein kannst, dann wird sich dein Leben auch dramatisch verändern. Du kannst dazu zum Beispiel ein Journal führen, ein Dankbarkeitsbuch. Einfach, dass du diese Themen aufschreibst, für was du dankbar bist, was heute toll gelaufen ist. Und dann wird sich dein Fokus ähm, ja auch verstärkt auf diese Dinge richten und du wirst mehr davon in dein Leben ziehen. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann äh, freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, Teil das Ganze mit deinem netzwerk ja und ähm, wenn du auf der suche bist ähm, ja nach einer oder wenn du wenn du lust hast ähm, ja eine neue berufliche herausforderung anzupacken wenn du auf der suche bist nach einem nach einem coolen team nach einer tollen community wo du ja ein langfristiges business für dich aufbauen kannst dann findest du unterhalb des videos alle informationen ich freue mich von dir zu hören in diesem sinne maximalen erfolg alles gute bis zum nächsten video dein oliver schirmer Ciao, ciao.